Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir freuen uns sehr, uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Geschäftsführer Christian Müller, unseren sportlichen Leiter Steffen Menze und ein ganz herzliches Willkommen unserem neuen Cheftrainer Olaf Janssen. Herr Müller, vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive die vergangenen Tage von der Aufsichtsratssitzung am Montag bis zur Bekanntgabe der Verpflichtung von Olaf Janssen noch einmal zusammenfassen. Ja, guten Tag. Sehr verehrten Damen und Herren, sind sehr zahlreich erschienen und ich erlaube mir die einführende Formulierung, wenn die Turbulenz der Trainerfindung in einem positiven Zusammenhang steht zum künftigen sportlichen Erfolg, dann haben wir alles richtig gemacht. Ähm, die Situation war ja die, die wussten Sie alle, wir haben äh, durch Steffen Menze eine lange Liste mit Trainerkandidaten erstellen lassen und haben die dann immer mehr abgearbeitet und zum Schluss wurde es eine kurze Liste. Mit dieser kurzen Liste beabsichtigten wir, auch äh, in Abstimmung mit unserem sportlichen ähm, Fachmann im Aufsichtsrat, Thomas Date, den ich dort hinten sehe, beabsichtigten wir, in, den, äh, in die Aufsichtsratssitzung zu gehen und dann hat sich sehr kurzfristig auch die Gelegenheit ergeben, dass ein Kandidat, den Steffen Menze von vornherein auf dem Schirm hatte, aber als nicht ähm, machbar auch genannt bekam, ähm, noch zusätzlich ähm, auf der Kandidatenliste zu haben. Und äh, ich glaube, es gibt in Traditionsvereinen insgesamt, aber besonders bei Dynamo Dresden, eine fast unstillbare Sehnsucht nach Identifikation und nach Berührungspunkten mit der glorreichen Vergangenheit. Und das hat dazu geführt, dass eben die Kandidatenliste, die wir gemacht hatten, sozusagen eine ganz neue ähm, Komponente bekommen hat, nämlich eine sehr emotionale und es ähm, ist ja kein Geheimnis, Sie alle wissen das, der Aufsichtsrat hat dann am Montagabend getagt und hat sich dann dafür entschieden, auch in der Situation, in der Dynamo Dresden ist, äh, finde ich gut nachvollziehbar, ähm, äh, diese emotionale Komponente besonders äh, in den Vordergrund zu schieben. Und leider hat es dann nicht geklappt und am nächsten Tag hatten dann Steffen Menz und ich die Aufgabe, ähm, sozusagen dann weiter in unserer Prioritätenskala vorzugehen und wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass Olaf Janssen, ein Kandidat aus unserem engsten Favoritenkreis, die Bereitschaft gezeigt hat, in auch einer turbulenten Konstellation, ich nehme an, er wird es gleich noch schildern, uns eine Zusage zu geben. Ich kann an der Stelle vielleicht auch berichten, dass findige Fans bereits festgestellt haben, Krefeld, der Geburtsort von Olaf Janssen und Dresden, liegen auf dem, beide auf demselben Breitengrad. Für die, die es nicht wissen, das ist der 51. Breitengrad der nördlichen Hemisphäre. Und insofern, aus Fankreisen schon gesagt wurde, Olaf Janssen ist einer von uns und passt zu uns. Das vielleicht von meiner Seite dazu. Vielen Dank dafür. Steffen, kannst du uns aus deiner Sicht nochmal erklären, warum Olaf Jansen von Anfang an zum Favoritenkreis bei der Trainerfindungsphase gehörte? Ja, gut, einiges würde sich wahrscheinlich wiederholen, was der Herr Müller jetzt gesagt hat. Es ist halt einfach so, dass man ja, für so eine wichtige Personalie halt auch ein bisschen und die benötigte Zeit sich nehmen muss. Bei uns ist es halt folgendermaßen gewesen, dass wir wirklich aus einer Vielzahl von Kandidaten uns dann äh, mehr und mehr dazu entschlossen haben, dass äh, dem Aufsichtsrat aus einem Kreis von fünf die Präsentiert werden, nochmal äh, drei herauskristallisiert werden sollten. Der ganze ja, Findungsprozess ist auch in einer großen Transparenz äh, zwischen mir, Geschäftsführer, und den, ja auch zum Teil Leuten des Aufsichtsrates, vonstatten gegangen. Am Ende, als drei Kandidaten zur Auswahl standen, äh, war unter denen halt auch Olaf Jansen zu finden. Zu finden. Wir hatten dann die Gelegenheit genutzt, ihn nochmal nach Dresden einzuladen, nachdem wir vorher schon einige Gespräche geführt hatten, unter Hinzuziehung von einigen Aufsichtsräten, ihm sein, oder die Möglichkeit zu, einzuräumen, sein Konzept, seine Vorgehensweise und seine Eindrücke über unseren Verein und vor allen Dingen auch über die Mannschaft darzulegen. Was er eindrucksvoll gemacht hat, hat auch bei denen, dann, die nicht unbedingt aus meinem Fach stammen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und äh, sich dazu im Prinzip äh, zu dieser Position äh, ja, oder diese Position sich erarbeitet. Dann ist das eingetreten, wie der Herr Müller das beschrieben hat, äh, wir uns entscheiden mussten und haben dann für uns äh, nach dem ja, nach der Absage vom, vom Ralf Minge uns für Olaf Janssen entschieden und haben dann das Prozedere folgen lassen, was natürlich auch nicht einfach war dann in der Umsetzung so dass es halt auch noch die eine oder andere Zeit gedauert hat, bis es dazu kam. Und jetzt sind wir froh, dass es so letztlich ein Ende gefunden hat. Danke dir. Olaf Janssen, nochmal ein ganz herzliches Willkommen in Fußball Dresden. Ähm, wieder einmal hat die Trainersuche bei Dynamo tagelang die Zeitung dieser Stadt gefüllt. Jetzt sind Sie endlich aus Baku hier in Dresden gelandet. Sie haben fünf Jahre an der Seite von Berti Vogts gearbeitet, was hat Sie dazu bewogen, nach Dresden zu gehen, zu einem Verein, der sich momentan in einer schwierigen, sportlichen Situation befindet? Ja, erstmal äh, hallo zusammen. Ähm, ja, was hat mich dazu bewogen, zu Dynamo Dresden zu kommen, ist eigentlich relativ einfach. Äh, für mich ist das äh, ein, erster, ein erster Zielpunkt gewesen, seit ich eigentlich mit 16 Fußball angefangen habe, äh, professionell zu spielen. Ich war immer Trainer durch und durch und äh, habe dieses äh, Ziel sehr akribisch verfolgt und äh, Dynamo in den letzten Jahren äh, im Auge gehabt und äh, muss sagen, dass diese, diese Aufgabe, wenn man sie dann annimmt äh, als Trainer, mehr wie reizvoll ist. Ich sehe innerhalb der Mannschaft das Potenzial, dass man deutlich besser stehen kann in der Tabelle als jetzt. Ich sehe... Die Qualität, dass die Mannschaft auch anders Fußball spielen kann. Und äh, ich sehe vor allen Dingen auch äh, die Idee und das Konzept dahinter, ob ich glaube, das mit dieser Mannschaft schaffen zu können. Und das musste ich für mich persönlich alles mit Ja beantworten. Und trotz äh, äh, dieser turbulenten Dinge, die im Rahmen äh, der letzten Tage und Wochen, wie eben beschrieben, passiert sind, äh, habe ich... Äh, diese Entscheidung, nach Dynamo Dresden zu gehen, nicht lange überlegen brauchen, sondern für mich war klar, wenn ich diese Chance bekomme, diesen Verein zu trainieren, dann will ich diese Chance nutzen und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank soweit. Jetzt ist wie immer Zeit für Ihre Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon auch von mir herzlich willkommen, Herr Jansen Tim Schlegel, Bild-Zeitung aus Dresden. Ich frage es nochmal ein bisschen direkter. Sie fühlen sich also trotz dieser ganzen Geschichte nicht unbedingt als Trainer zweiter oder dritter Wahl? Nein, überhaupt nicht. Also, äh, weil wissen Sie, ähm, also erstmal ist es ja ganz normal, dass wenn ein Trainer, äh, ein Verein einen Trainer entlässt, dass ein neuer gesucht wird und dann die verschiedensten Kandidaten äh, auf der Liste stehen. Ich denke, das ist unser Job ja nun äh, Tagesordnung und... Ähm, dann waren am Ende ein sehr enger Kreis, äh, wurde ausgewählt, da war ich dabei. Ähm, und wenn, wie jetzt in dem Fall passiert, eine, eine regionale Lösung auftaucht, dass sich dann ein Verein darüber Gedanken macht, äh, ähm, finde ich völlig normal, dass die Fans äh, natürlich äh, jubeln und sagen, der äh, trägt das Dynamoherz äh, am, am, am richtigen Fleck. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, von daher ist das, was in den Tagen vorher passiert, ist überhaupt kein Problem für mich. Sondern wie gesagt, ich bin froh, dass die Entscheidung auf mich gefallen ist. Und äh, ich sehe es eigentlich eher im Gegenteil, weil äh, wenn ich mich umdrehe, dann sind bestimmt hunderte von Trainern, die würden äh, äh, barfuß nach Dresden laufen und würden diesen, diesen Job übernehmen. Und äh, äh, von daher ist es einfach ganz normal, dass, dass, äh, dass das ein Kampf ist als Trainer, einen Job zu bekommen. Ich bin nun auch etliche Jahre in diesem Geschäft unterwegs und von daher kann ich das sehr gut einschätzen. Und dass ich mich jetzt als, als B-, C- oder D-Trainer fühlen würde, das kann ich Ihnen bestätigen. Das ist nicht so. Sven Geisler. Genau, Sven Geisler, Sächsische Zeitung. Auch von mir herzlich willkommen, Herr Janssen. Sie sind der 25. Trainer bei Dynamo seit der Wende. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Aber haben Sie ein gutes Sitzfleisch und wie glauben Sie, mit dem Umfeld hier umgehen zu können, was ja doch sehr emotional ist? Ähm, ja, komme ich zuerst mal zum zweiten Teil äh, Ihrer Frage. Ähm, als, als Trainer, als Spieler, als Verein wünscht man sich ein emotionales Umfeld. Also äh, ich sage mal, einen Totentanz braucht keiner. Und von daher, äh, je mehr Menschen sich für den Verein interessieren und das auch emotional, und entsprechend im, im Stadion noch auftreten, desto besser für uns. Äh, ich habe in den äh, letzten zwei, drei Jahren sehr viele Spiele von Dynamo gesehen und sehr viele Spiele auch hier im neuen Stadion äh, und konnte dort unerkannt auf der Tribüne sitzen und muss sagen, äh, dass mich das schwer beeindruckt hat, weil doch viele tausend da sitzen, die nicht wegen, wegen Lakschnitschen ins, ins Stadion kommen, sondern äh, wegen dem Spiel und das äh, ist in anderen Stadien nicht immer so. Die gehen mit, die Leute, die sitzen mit dem Schal, mit dem Trikot im Stadion und feuern die Mannschaft an und leiden natürlich dann auch, wenn es nicht läuft. Also, ich meine, das wäre ja komisch, wenn es anders wäre. Und von daher fokussiere ich mich auf die Arbeit, auf die Arbeit mit der Mannschaft, fokussiere mich auf das, was ich festgestellt habe, wo ich glaube, dass wir den Hebel ansetzen können und wo wir auch Fortschritte erzielen können ohne natürlich äh, den Blick da, darauf zu verlieren, dass es sicherlich ein langer und steiniger Weg wird, die Mannschaft äh, äh, da wieder so rauszuführen und hinzuführen, äh, wo sie dann eigentlich äh, hingehört. Ne? Und, äh, aber das sehe ich eigentlich und äh, mit dem emotionalen Umfeld habe ich eigentlich weniger Probleme. Beim Hebel würde ich gerne nochmal ansetzen, können Sie vielleicht zwei, drei Punkte sagen, wo... Sie da die Möglichkeiten sehen, die Mannschaft vielleicht auch relativ schnell voranzubringen, weil die Situation ist ja so, dass die Punkte möglichst schnell eingefahren werden müssen. Ja, Sie haben äh, ähm, den ersten Punkt äh, selber angesprochen, Sie haben von Mannschaft gesprochen. Ich muss sagen, ähm, ich habe den schweren Eindruck, dass das nicht wirklich eine Mannschaft ist. Ähm, die Spieler wirken verunsichert. Ähm, jeder hat mit sich selbst zu tun und ähm, das wirkt sich natürlich direkt auch auf die Spielleistung aus. Das ist eine Mannschaftssportart und je mehr Teamgeist und je mehr Leute an einen Strang ziehen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, äh, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Und das ist sicherlich ein Punkt, äh, dem, den ich absolut ab den ersten Tag verfolgen werde mit der Mannschaft, dass dieses Mannschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl, Auflebt. Denn ohne diesen Wirgefühl können wir im Fußball nichts erreichen. Da können wir uns über Taktik Gedanken machen oder Spielsysteme oder Aufstellungen. Wenn dort nicht elf Jungs auf dem Platz stehen, die sagen so und das Ding packen wir zusammen an, äh, dann, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist sicherlich ein Punkt, äh, der, der elementar ist, mit dem ich äh, gleich, äh, wenn ich drüben in der Kabine bei den Spielern bin, beginne, und dieser Prozess wird nicht enden, weil das ist natürlich eine Sache, man kann nicht auf den Knopf, Knopf drücken und sagen, jetzt sind wir eine Mannschaft, sondern das ist ein Prozess, aber ich werde sehr genau äh, darauf achten, ähm, wer diesen, diesen Mannschaftsgeist hochhält äh, oder wer, ich sag mal, der Mannschaft den Rücken kehrt und äh, mit seinem eigenen Egoismus durch die Gegend zieht, der hat ein Problem. Aber daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass die Jungs, dass die Jungs wollen und äh, Dabei werde ich Ihnen sicherlich helfen in den unterschiedlichsten Dingen, die wir dann in dem Bereich auch machen werden. Wenn man sich alleine die Tore anschaut, die Gegentore und die Tore, die wir geschossen haben, dann wird auch relativ klar, dass rein sportlich wir verschiedenste Aspekte haben und Ansatzpunkte, was sowohl das Spiel gegen den Ball betrifft, wo die Mannschaft im Moment sehr passiv wirkt, als auch natürlich, und das war sicherlich in den Heimspielen eklatant, man das Gefühl hat, dass sie in Ballbesitz auch keine oder wenige Optionen sehen, die sie dann wirklich mutig durchspielen. Und äh, äh, diese beiden Bereiche äh, werden wir sicherlich auch äh, bearbeiten und beackern. Äh, aber äh, im Austausch, in der Kommunikation, äh, denn mir ist klar, wir brauchen, wenn der Schiedsrichter anpfeift, eine mündige Mannschaft, mündige Spieler, die auch das Herz und den Verstand mitbringen und das Ding da am Ende auch schaffen. Da kann man als Trainer von außen wenig, wenig mehr Einfluss nehmen. Das heißt also, in der Woche bis zum Spiel haben wir die gemeinsame Arbeit und die Möglichkeit, die Dinge zu arbeiten. Und da werde ich die Spieler sehr fordern. Denn dieses Mannschaftsgefühl und dieses Wir-Gefühl Spielt sich natürlich auch in der Beziehung zwischen zwischen Trainer und Mannschaft ab und äh, Sie merken, das ist schon äh, das Feld ist relativ groß und breit breit gestreckt, aber äh, ja, das macht die Sache eigentlich nur noch interessanter für mich. Weitere Fragen? Florian Weichert vom MDR. Inwieweit ähm, ist die Vielsprachigkeit in der Mannschaft ein Problem? Ich weiß nicht, wie viele Sprachen Sie sprechen, aber. Also ich spreche zwei, ich spreche Deutsch und Englisch. Ähm, ich habe, was dieses Thema Vielsprachigkeit in der Mannschaft betrifft, äh, natürlich einen äh, großen Erfahrungsschatz mit meinen fünf Jahren in Aserbaidschan, die, die, wir, die wir jetzt da sind. Äh, da geht es noch wesentlich schwieriger zu äh, mit den Spielern. Ähm, aber äh, es gibt Mittel und Wege. Ähm, das äh, auf andere Weise aufzufangen. Wir haben aber auch äh, intern darüber gesprochen, äh, dass ich äh, von uns als Verein und von den Spielern verlange, äh, schnellstmöglich die deutsche Sprache zu lernen, ähm, weil es einfach notwendig ist. Aber ich werde mich natürlich auch den Hilfsmitteln bedienen, äh, die mir zur Verfügung stehen, um äh, den Spielern auch das äh, zu vermitteln, was ich auf dem Platz will. Da ist halt für den einen oder anderen, der dann eben nicht so gut äh, Deutsch spricht und das eine oder andere noch nicht verstanden hat, dann müssen wir ein bisschen Zeit opfern und uns hinsetzen, solange bis der, bis der Spieler das tatsächlich verstanden hat. Äh, mir ist aber dieses Problem bewusst. Dieses Problem wurde mir auch von Vereinsseite aus genannt. Äh, und äh, diesbezüglich äh, mache ich mir da keine großen Sorgen, als dass wir es nicht in den Griff kriegen würden. Tim Schlegel. Kannst du das Mikrofon bitte nehmen? Das sind da die rechts? Sie haben es angedeutet, Herr Janssen, Ihre Arbeit in Aserbaidschan ist ja doch vom vom ganzen Ablauf eine andere gewesen, als wenn man jetzt eine Clubmannschaft trainiert, wo man jeden Tag gefordert ist. Was können Sie trotzdem aus Ihrer Zeit in Aserbaidschan da hier mit einbringen, sei es technisch-taktische Dinge und was? Denken Sie, ist dann doch vom Ablauf her eine ganz andere Situation für Sie? Vielleicht auch eine neue? Ja, also erstmal äh, ist die Zeit in Aserbaidschan natürlich dahingehend vergleichbar, da ich da als Trainer tätig war äh, und äh, natürlich im Prinzip genau die gleichen Dinge auch gemacht habe, äh, die, ich jetzt hier, die ich jetzt hier mache, sei es Trainingsvorbereitung, sei es Spielvorbereitung, sei es Gegneranalysen etc. etc. Also von daher nehme ich natürlich diesen Erfahrungswert mit. Ähm, sicherlich ist es so, dass bei einer Nationalmannschaft man natürlich einen internationalen Überblick über den Fußball bekommt. Äh, das ist natürlich gerade als Trainer hochinteressant, weil man natürlich verschiedene Art, Arten und Spielweisen einfach der Länder kennenlernt, andere Mentalitäten, was einen als Trainer im Erfahrungsschatz natürlich nicht verkleinert, sondern einfach erweitert. Und Natürlich, und das möchte ich hier auch erwähnen an dieser Stelle, die Arbeit an Berti Fuchs Seite war, war sehr spannend. Ohne Bertie Fuchs würde ich auch heute hier nicht, hier, hier nicht sitzen können. Denn er hat die Sache dann äh, auch am Ende wirklich unterstützt und es war für, für ihn mit Sicherheit nicht einfach, da äh, in drei Tagen ein Länderspiel oder in zwei Tagen ein Länderspiel in Israel stattfindet und da verliert man nicht äh, gerne seinen Co-Trainer in der Spielvorbereitung. Ähm, aber ähm, da auch nochmal an dieser Stelle an den Berti Fuchs ein Riesendank von mir für, für die ganze Zeit, die ich bei ihm äh, in seinem Team dabei sein durfte. Ähm, was sich natürlich, natürlich ändert bei der Vereinsarbeit, ist einfach die Geschwindigkeit der Dinge. Das tägliche, das tägliche Miteinander, jeden Wochenende ein Spiel zu haben, das ist klar, aber da ich 17 Jahre als Profi gespielt habe, kenne ich diesen Ablauf und ich bin auch glücklich, dass ich jetzt diesen Ablauf habe, weil es als Trainer in der Nationalmannschaft einfach schwierig ist, weil sie ihre Spieler ja nur über eine ganz kurze Zeit haben. Und Sie sicherlich Dinge anreißen, aber am äh, langen Ende dann äh, ja, bleibt es in der, in der Vereinsarbeit hängen. Und das ist sicherlich das Spannendste bei einem, bei einem Vereinstrainer und da freue ich mich auch sehr auf, sehr auf die ganze Geschichte, weil, wir, weil ich jetzt jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten kann, äh, jeden Tag Einfluss nehmen kann auf die Dinge, auf unser Spiel und äh, ähm, frühzeitig äh, einwirken kann, wenn Dinge einfach da sind, die äh, dem Trainer nicht so passen. Und von daher ist das sicherlich, sind das sicherlich die größten Unterschiede zwischen der Nationalmannschaft und, und der Vereinsmannschaft. Jochen Leimert. Wen äh, haben Sie sich denn als Co-Trainer aus Das ist die eine Frage. Und zum anderen, vielleicht können Sie den Leuten auch noch mal erklären, wie es aufgrund dieser Arbeitsbelastung in Aserbaidschan möglich war, auch doch so nah an der zweiten Liga zu bleiben oder sogar eben Spiele hier auch in Dresden mehrfach zu besuchen. Der erste Teil Ihrer Frage, den habe ich nicht verstanden. Ach so, okay. Ähm, ja, gut, fange ich damit an. Ähm, dieses Thema haben wir, haben wir intern besprochen. Äh, ich habe es offen gelassen. Ich äh, habe gesagt, ich möcht, möchte äh, mit den Menschen, die die Position zurzeit bekleiden, äh, ähm, anfangen zu arbeiten die Leute einfach auch kennenzulernen. Ich denke, auch diese Chance, diese Möglichkeit sollten sie verdient haben. Und wir haben schon zusammen gesprochen, das räume ich denen hundertprozentig ein. Und wir werden dann einfach sehen, in welche Richtung das in den Tagen, in den nächsten Tagen und Wochen dann einfach nimmt und wie das Ganze dann einfach von der Chemie her, vom Trainingsablauf, wie das zusammenpasst. Wir werden sicherlich relativ viel trainieren, in Gruppen trainieren, unterschiedlich trainieren. Da muss ich sicherlich auch die Fähigkeiten der Einzelleute noch besser, noch besser einschätzen können. Denn für mich als Cheftrainer ist auch wichtig, wirklich kompetente Leute um mich zu haben, damit man auch gewisse Dinge abgeben kann, damit man als Cheftrainer einfach mehr in die Beobachterrolle hineinschlüpfen kann. Zum zweiten Teil äh, Ihrer Frage, äh, wie ist es möglich, dass der Assistenztrainer von, von Aserbaidschan äh, sich in der zweiten Liga auskennt, möchte ich Ihnen sagen, dass ich äh, mich im Prinzip seit drei Jahren äh, entschlossen habe, als Cheftrainer zu arbeiten. Ähm, ich habe äh, unter anderem für den Jos Lukai äh, ihn auf jeden, auf jeden Gegner, auf jeden nächsten Gegner in der Analyse vorbereitet, in, wo er in Augsburg war, in der ersten Liga. Und äh, habe besonders speziell die zweite Liga äh, ja, seit über zwei Jahren beobachtet und analysiert. Ähm, das kann ich deswegen von der Zeit her, weil ich äh, im Prinzip 80, 90 Tage mit Aserbaidschan unterwegs war und der Rest... Äh, sich zu Hause stattgefunden hat, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Äh, und da habe ich die Zeit einfach genutzt. Also ich habe äh, Dynamo Dresden im, im, in den letzten zwölf Monaten mehr denn 15 Mal gesehen. Ich habe alle Spiele der jetzigen Saison gesehen. Und ich habe äh, die 17 Konkurrenten mindestens dreimal gesehen in dieser Saison, über 90 Minuten. Also ich habe den Urlaub gestrichen, und um mich dazu entschlossen, äh, genau hinzugucken ähm, weil ich es einfach will, Cheftrainer zu werden und eben jetzt am, am Ziel angekommen bin. Und äh, von daher äh, kann ich sagen, dass ich hier kein, kein Neuland oder hier keine Mannschaften auf mich treffen, die, äh, die ich nicht kenne. Äh, das gilt natürlich im Besonderen für die in Dresden, aber gilt auch für alle anderen Vereine. Sven Geisler. Herr Janssen, zwei Fragen. Die eine, wie sind die letzten Stunden so gelaufen? Und die andere, es ist, oder eben, wie Sie hierher gekommen sind. Und die andere ist, es ist Ihre erste Station als Cheftrainer. Wie würden Sie sich denn selbst als Chef charakterisieren? Ja, über den ersten Teil der Frage können wir uns vielleicht später nochmal zusammensetzen. Können Sie vielleicht ein Buch schreiben? Das ist, glaube ich glaube, sehr interessant. Das war also mehr wie abenteuerlich ähm, zwischen dem Punkt äh, vom, vom Anruf von äh, Steffen Menze und dem Punkt, wo ich hier sitze. Äh, wir waren äh, mit Aserbaidschan äh, mit dem Mannschaftsbus in der Anfahrt zum Flughafen und da kam der Anruf und äh, wo ich dann in, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich mit gerechnet habe äh, und... Äh, dann bin ich ausgestiegen, habe ein intensives Gespräch mit Berti Fuchs äh, geführt, äh, denn, wie ich ja gerade beschrieben habe, ist die Situation für ihn natürlich nicht einfach. Er wusste natürlich von meinen Zielen, aber in dieser Konstellation hätte er sich das natürlich auch nicht gewünscht. Das kann ich absolut verstehen. Äh, von ihm kam grünes Licht. Und dann habe ich mich noch so 20 Minuten an die Seite gesetzt und nochmal die Dinge durchdacht. Und bin eigentlich bin zu dem Schluss gekommen, was ich Ihnen eben auch gesagt habe, dass ich davon überzeugt bin, äh, dass die Mannschaft besser ist, als sie dasteht, mehr Qualität hat und ich im Kopf habe, äh, wie wir da wieder rauskommen. Und dass es mir eine unheimliche Freude machen wird, das machen zu können und deswegen kam dann mein Rückruf äh, an den Steffen Menze. Und äh, meine Zusage und äh, ja, ab dann wurde es dann äh, wirklich kompliziert, weil es gab keine Flüge mehr, äh, äh, alles probiert und dann ging dann irgendwann in der Nacht äh, eine Lufthansa über, über Frankfurt äh, um 1 Uhr, ja um 1 Uhr glaube ich heute Nacht bin ich losgeflogen, dann hier runter nach Frankfurt und dann nach Dresden. Und jetzt bin ich hier. Wie ich mich als Cheftrainer äh, sehen würde... Oder sehe Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich kann, äh, ich kann gar nicht anders. Ich brauche auch diese, diese, diese Zusammenarbeit im Team, sei es jetzt im Trainerteam oder sei es da, äh, im Umfeld, sei es mit den Spielern. Ich brauche einfach einen, einen, einen guten Austausch. Ähm ich bin jemand, der, der von den Spielern was wissen will. Ähm Wir werden verschiedene taktische Dinge nicht nur machen und ich gebe sie vor, sondern ich werde die Spieler immer wieder mit einbinden, immer wieder fragen. Ich erwarte von, von den Spielern äh, Mitarbeit. Und ähm, ja, in der Sache muss ich sagen, bin ich halt, äh, äh, ja, harter Hund ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber äh, wenn wir was festgelegt haben oder wenn was nicht so läuft, äh, wie wir das vorher ausgegeben haben, dann werde ich unangenehm. Ja. Aber ich denke, das ist, das ist auch nicht unnormal. Da werden die Spieler auch äh, ihre Erfahrung mitmachen. Und ähm, auf, aufgrund, dass ich selber, aufgrund, dass ich selber Spieler war, weiß ich, äh, dass hinter jeder Trikonummer auch ein Mensch steckt, ja, der genauso seine Probleme haben kann, wie jeder andere auch. Und äh, auch dafür werde ich ein offenes Ohr haben. Denn. Äh, äh, denn nur wenn man das, das andere auch mitnimmt, äh, schaffen wir auch wirklich eine, eine Truppe, eine Einheit und einen Teamgeist äh, in die Mannschaft reinzubringen. Und wie ich schon eingangs ja sagte, sehe ich das als, äh, als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir positiv gestalten müssen, denn ohne dem wird es nicht, nicht funktionieren. Jan-Günther M., der Info. Herr Jansen, gibt es als Ex-Profi des 1. FC Köln ein schöneres Auftaktprogramm als Spiele gegen Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf? Ja, also äh, kaum vorstellbar, absolut richtig. Ähm, das geht, die Geschichte geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter sogar, ja, weil äh, mit dem Tobias Lebels von Fortuna Düsseldorf äh, verbindet mich äh, äh, Mehr als eine Freundschaft, denn ich bin sein Onkel. Das heißt, meine Schwester hat mich schon eben angerufen. Da haben wir schon das erste Problem in der Familie. Aber ich habe gesagt, ich werde sie trösten und von daher kriegen wir das hin. Naja, Spaß beiseite. Also wie gesagt, das sind natürlich super Geschichten. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Natürlich haben schon viele meiner Freunde und Bekannte angerufen, die gerne ins Stadion kommen würden, das ist klar. Und äh, ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, den wir mit diesem Auftaktprogramm äh, haben am Sonntag mit einem Spiel, äh, wo wir ganz viele Sachen ausprobieren können äh, gegen, gegen eine tolle Mannschaft. Äh, das werden wir auch tun. Und äh, ja, dann bereiten wir uns auf dieses, auf dieses äh, ja, sicherlich sehr äh, spannendes Spiel bei, bei Fortuna Düsseldorf vor. Herr werden Sie denn heimisch werden hier in Dresden, also auch hierher ziehen mit Familie? Wie ist da der Stand? Ja, also äh, heimisch muss ich hier auf jeden Fall werden, weil äh, ich ja nun von morgens bis abends hier bin ja, und meinen Job nachgehe. Und äh, von daher äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, hier länger zu bleiben. Äh, ich habe Ihnen ja erzählt mit den Erfahrungen, die ich auf der Tribüne gemacht habe, also mit derart Menschen kann ich eine ganze Menge anfangen. Äh, ja, und äh, wann und wie meine Familie dann äh, äh, dazustößt, das werden wir natürlich in aller Ruhe entscheiden. Äh, das ist äh, bei uns nicht ganz so einfach, ja, weil, äh, weil wir fünf Kinder haben. Und von daher äh, muss man das sehr gut planen und organisieren. Aber äh, das wird uns gelingen, da bin ich mir sicher. Die Familie wohnt jetzt noch in Köln. Tim. Ja. Achso, gut, wegen Mikrofon. Aber Tim Schlegel und dann Jens Umbreit. Die Familie, wie schon gefragt, wohnt derzeit in Köln. Ja. Dankeschön. In so Radio Dresden, äh, gibt es irgendwelche Trainer, Trainertypen, die Sie in Ihrer Zeit als Spieler bei Eintracht Frankfurt oder dem 1. FC Köln ganz besonders geprägt haben, von denen Sie sich vielleicht am meisten abgeschaut haben? Ja, also auch damals war es schon so, dass die Trainer relativ zügig gewechselt wurden. Also von daher habe ich einen großen Erfahrungsschatz. Und ähm, ja, da waren, äh, waren natürlich einige, einige Trainer dabei, die, äh, die auch auf ihre Art einfach natürlich einen, einen Eindruck bei bei jemandem hinterlassen. Äh, sicherlich kann man den einen oder anderen Namen nennen mit Christoph Daum, der einfach zu, zu dieser Zeit, äh, Ende der 80er Jahre bei uns war und äh, der von der Art zu trainieren und zu arbeiten äh, schon neue Wege gegangen ist. Ähm, Morten Olsen ist zu nennen, der gerade was, die, was den Bezug auf Taktik betrifft, Spielsystem etc. sehr viel aus Dänemark und aus seiner Zeit in Anderlecht mitgebracht hat. Das äh, hat mich sicherlich auch äh, ja, sehr beeindruckt äh, und einfach auch äh, das Gefühl gegeben, dass wenn eine Mannschaft taktisch auf dem Platz äh, mit und ohne Ball funktioniert und der, eine, und der eine weiß, was der andere tut, dass das auf jeden Fall hilft. Und ähm, das waren sicherlich Trainer, die, äh, die, in guter, die in guter Erinnerung geblieben sind. Äh, auch, auch ganz unterschiedlich, Felix Magath habe ich auch gehabt, da war auch sicherlich die eine oder andere Trainingsanheit dabei, die ich mir rot angestrichen habe im Kalender. Äh, ja, ganz unterschiedlich. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue nochmal in die Runde. Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Mannschaft wird gegen 14.30 Uhr auf den Trainingsplatz gehen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.